Der Biwaksack von Jodeland in extra groß. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ihr kennt unseren Biwaksack, den mir vorgestellt hatte bisher. Ein sehr schönes Teil mit Kohlestoff oben, wasserdicht, aber atmungsaktiv und der Boden aus einem wasserdichte polyestergewebe so dass ich den sowohl draußen äh, im Freie als Regeschutz wie auch drinnen im, in der jurte als äh, Funkeschutz für meinen schlafsack auch verwenden kann ähm Viele Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, obwohl der Biwaksack schon relativ groß geschnitten war und selbst, also ich mit ähm, meinem doch äh, etwas äh, größeren Körpergewicht, auch äh, gut mit dickem Schlafsack und Isomatte im Biwaksack auch Platz drin habe, haben wir doch von einigen Menschen, die etwas äh, groß gewachsen sind, die Rückmeldung bekommen, sie hätte gern etwas mehr Komfort im Biwaksack und jetzt gibt es den Biwaksack in der XL-Variante. Sollt dann wirklich ähm, jedem auch äh, genüge und von daher habe ich vor euch das einfach kurz zu zeigen, wie der normale Biwaksack von uns und wie der große Biwaksack jetzt geschnitten ist. Ja, dazu packe wir jetzt einfach mal aus und gucke, wie der Sack sich so gibt und ich glaube, ähm, vom was man vielleicht direkt noch dazu sagen kann, vom Gewicht her, während unser normaler Biwaksack, wie gesagt, der auch schon für große Leute ausreichend ist, ähm, knapp ein Kilo wiegt, wiegt der die große Version jetzt anderthalb Kilo. Kann man sich überlegen, ähm, ob man einpackt, aber ich wollte ihn nicht mehr missen, weil er einfach so viele andere Dinge im, im Camp, im Lager, auf Fahrt auch ersetzt. Ihr seht schon, er ist relativ lang geschnitten, es sind ähm, 2,25 Meter und von daher habe ich da jetzt doch ähm, immens, immens Platz dann drin. Ich lege jetzt der kleine noch oben drauf. Dann sieht man auch den Unterschied. Ich habe erstmal hier ein deutliches mehr an Länge und ich habe hier das, was nachher in der Breite das ausmacht, wo ich dann auch mit einer dicke dicke ähm, von Thermerecht zum Beispiel, also wirklich eine dicke Isomatte, oder auch mit etwas äh, fülligerem Körperbau mich hier drin bewegen kann. Und ich habe auch von der Länge her, also jemand, der jetzt wirklich auch 2 Meter groß ist oder 2,10 Meter zehn groß ist, auch der wird noch Platz in diesem Biwaksack dann auch finden. Für kleinere Leute ist natürlich auch zu überlegen, will ich Bekleidung, will ich Gepäck, will ich im Prinzip mein ganzes Habengut, mit dem ich unterwegs bin, mit in der biwak reinnehme, dann wäre vielleicht auch die XL-Variante eine ganz brauchbare Option. Also, ich hoffe, dass euch die große Version vom Biwaksack von Jodeland, also unser Biwaksack XL, dass euch der genauso gut gefällt wie unsere normale Version. Wie gesagt, bringt einfach nur Vorteile für große Menschen oder jemand, der einfach noch sein ganzes Gepäck mit in der Biwaksack mit reinnehmen möchte um das dort entsprechend zu schützen. Ich freue mich, wenn ihr eure Meinung dazu in der kommentare unten da lasst. Das hilft uns auch weiter, solche Produkte zu entwickeln und vielleicht auch ähm, mit eurer Anregungen entsprechend noch zu verbessern. Ähm, auch diese große Version ist ja nur entstanden, weil ihr uns entsprechend Rückmeldungen auch gegeben habt und ähm, ich sehe, dass der Wunsch einfach auch da ist. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt von Jotoland. Und bis dahin sage ich Dankeschön, viel Spaß, euer Ralf von Jotoland.